Das Schema der Gewinnverwendung bei Aktiengesellschaften folgt einer festgelegten Abfolge einzelner Schritte. Teilweise leiten sich diese Schritte unmittelbar aus dem Aktiengesetz ab, unter anderem § 58 sowie § 150 Aktiengesetz. Das Gewinnverwendungsschema der Aktiengesellschaft beginnt mit dem Jahresüberschuss JÜ, der aktuellen Periode T0 dessen Höhe aus der Gewinn- und Verlustrechnung entnommen wird. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Jahresüberschuss der aktuellen Periode T0 310.000 Euro. Vom Jahresüberschuss wird der Verlustvortrag aus dem Vorjahr T-1 abgezogen. Es ergibt sich der bereinigte Jahresüberschuss, der die Basis für die Einstellung in die gesetzlichen Rücklage darstellt. Im vorliegenden Beispiel beträgt der bereinigte Jahresüberschuss der aktuellen Periode T0 300.000 Euro. Im nächsten Schritt können Entnahmen aus Rücklagen durch Beschluss des Vorstands und Aufsichtsrats vorgenommen werden. Im vorliegenden Beispiel wird jedoch sowohl im Fall der maximalen wie auch im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung darauf verzichtet. Merke. Eine Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen durch den Vorstand und den Aufsichtsrat ist im Prinzip jederzeit möglich. Die Vornahme einer Entnahme aus der Kapitalrücklage oder einer Entnahme aus der gesetzlichen Gewinnrücklage ist jedoch durch die Regelungen des § 150 Aktiengesetz stark eingeschränkt. Ob eine Pflicht zu einer Einstellung in die gesetzliche Rücklage besteht, wird anhand des 150 Aktiengesetz geprüft. Merke, eine Pflicht zur Einstellung in die gesetzliche Rücklage besteht so lange, bis die Summe der Kapitalrücklage und gesetzlicher Gewinnrücklage geringer ist als 10% des gezeichneten Kapitals der Aktiengesellschaft. Die Satzung der Aktiengesellschaft kann jedoch einen höheren Prozentsatz hierfür festsehen. Solange diese 10%-Regel nicht erfüllt ist, muss die Aktiengesellschaft jedes Jahr 5% vom bereinigten Jahresüberschuss in die gesetzliche Gewinnrücklage einstellen. Man spricht hier auch von einer sogenannten erzwungenen offenen Selbstfinanzierung. Im vorliegenden Beispiel ist die 10%-Regel noch nicht erfüllt. 10% von dem gezeichneten Kapital in Höhe von 2 Millionen Euro beträgt 200.000 Euro. Die Summe aus Kapitalrücklage 150.000 Euro plus gesetzliche Gewinnrücklage 20.000 Euro ergibt jedoch nur 170.000 Euro. Daher muss die Aktiengesellschaft 5% vom bereinigten Jahresüberschuss in die gesetzliche Gewinnrücklage einstellen. 5% von 300.000 Euro ergeben 15.000 Euro. Es ergibt sich nun der Restbetrag Römisch 1, der die Basis für die Einstellung in die andere Gewinnrücklage bildet. Im vorliegenden Beispiel beträgt der Restbetrag Römisch 1 somit 285.000 Euro. Im nächsten Schritt können Vorstand und Aufsichtsrat laut 58 Absatz 2 Aktiengesetz eine Einstellung in die andere Gewinnrücklage tätigen. Diese Einstellung darf maximal 50% vom Restbetrag Römisch 2 betragen. Im vorliegenden Beispiel findet hier eine Fallunterscheidung statt. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung wird der Vorstand und Aufsichtsrat eine Einstellung in die andere Gewinnrücklage in Höhe von 50% vom Restbetrag Römisch 1 vornehmen. Im vorliegenden Fall beträgt die Einstellung in die andere Gewinnrücklage durch Vorstand und Aufsichtsrat 142.500 Euro. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung wird der Vorstand und Aufsichtsrat keine Einstellung in die andere Gewinnrücklage vornehmen. Es ergibt sich nun der Restbetrag Römisch 2. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der Restbetrag Römisch 2 somit 142.500 Euro. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der Restbetrag römisch 2 somit 285.000 Euro. Sollte ein Gewinnvortrag aus dem Vorjahr T-1 existieren, so wird dieser nun zum Restbetrag römisch 2 hinzuaddiert. Merke, gibt es einen Verlustvortrag aus dem Vorjahr T-1 so ist die Existenz eines Gewinnvortrags aus dem gleichen Vorjahr T-1 ausgeschlossen. Die Summe aus Restbetrag römisch 2 und möglichem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr wird Bilanzgewinn genannt. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der Bilanzgewinn somit 142.500 Euro. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der Bilanzgewinn somit 285.000 Euro. Im nächsten Schritt hat die Hauptversammlung laut § 58 Absatz 3 Aktiengesetz das Recht, weitere Beträge in die andere Gewinnrücklage einzustellen. Auch hier ist wieder eine Fallunterscheidung vorzunehmen. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung beschließt die Hauptversammlung weitere Beträge in die andere Gewinnrücklage einzustellen. Im vorliegenden Fall beschließt die Hauptversammlung 142.500 Euro in die andere Gewinnrücklage einzustellen. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung beschließt die Hauptversammlung beispielsweise keine weiteren Beträge in die andere Rücklage einzustellen. Bilanzgewinn minus Einstellung weiterer Beträge in die andere Gewinnrücklage durch die Hauptversammlung ergibt die verfügbare Dividende. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung beträgt die verfügbare Dividende 0 Euro. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung beträgt die verfügbare Dividende 285.000 Euro. Zieht man nun von der verfügbaren Dividende die ausgezahlte ausgeschüttete Dividende ab, so ergibt sich ein neuer Gewinnvortrag. Das heißt, die verfügbare ist größer als die ausgezahlte Dividende. Im Fall der maximalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der neue Gewinnvortrag 0 Euro. Im Fall der minimalen offenen Selbstfinanzierung beträgt der neue Gewinnvortrag 5000 Euro. In diesem Lehrvideo wurde Ihnen das Schema der Gewinnverwendung bei Aktiengesellschaften ausführlich erklärt. Im YouTube-Kanal der Firma LBV Tradt finden Sie noch weitere interessante Lehrvideos zu diesem und zu anderen Themen.